Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, wie immer das Video ist ungeschnitten, ich rede hier einfach straight äh, ins Mikrofon rein, wenn ich mich versprechen sollte, bitte verzeiht mir, äh, ich bin nicht der große Redner, dennoch möchte ich natürlich gerne alles mit euch teilen, ähm, <lacht> vorweg. Das, was ich gesagt habe, ist eingetreten ähm, für die Hater unter uns. Die können sich das Video jetzt direkt, äh, beziehungsweise die können jetzt das Video direkt ausschalten und dann einen dummen Kommentar drunter setzen, dass äh, ich ja wreckt gegangen bin oder sonstiges. Obwohl ich im Video gesagt habe, dass genau das passieren wird. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist so passiert, wie ich gesagt habe. Wir schauen uns auch einmal kurz an, was ich gesagt habe und zwar war das hier schon, am ähm, gucken wo es war, ja hier, ähm, das war am 11.9., da habe ich gesagt, wir kommen in diese grüne Zone rein und von dort aus kann man einen Long wagen, muss man nicht, kann man aber. Dann ist das erste Mal nach oben, dann hatten wir hier den Bereich, wo ich gesagt habe, ähm, dass wir nach unten die Korrektur das Golden Pocket anvisiert haben. Vielleicht holt er sich das Diamond Pocket. Ähm, aber er ist dann in einem Durch nach unten. Äh, na Quatsch, er ist dann erst nach oben gepumpt. Dann sah es so aus und kurze Zeit später kam dann diese extrem krasse Candle, wo jeder gedacht hat, oh mein Gott, der Markt ist manipuliert bis zum Git nicht mehr. Und ich habe gesagt, chillt, das hat alles damit zu tun, dass unser Bereich angelaufen wird und ich schaue direkt weiter, was dann passiert ist. Er hat, dann, äh, hat sich hier gefangen, ich habe gesagt, alles klar, ähm, der Bereich sieht gut aus. Dann sind wir hier schon im Bereich der blauen Unterstützungslinien gewesen und von dort aus ging es dann zack nach oben. Hier, Dennis hatte es auch nochmal hier geteilt gehabt. Wir hatten dann hier diese Bullenflagge, die dann nach oben ausgebrochen ist. Dann hatten wir den Test äh, des, ähm, des äh, Diamond Pockets, aber letztendlich hat er dann hier versagt. Er hat dann insgesamt die komplette Bewegung bis hierhin mitgenommen und da ich ja immer ähm, transparent und ehrlich zu euch bin, dieses Setup, welches ich mir leider vorgestellt habe, wurde leider nicht erreicht. Also wir hatten unser Setup so gelegt, dass wir in der Mitte der Box mit den Entries angefangen haben und äh, der untere Teil erstmal wegbleibt, dadurch, dass ich der Meinung war, okay, der nimmt sich auf jeden Fall das Diamond Pocket und das ist leider nicht passiert. Da steckt man nicht drin, aber genauso läuft das leider beim Traden. Und ähm, ja, wir haben aber auch einige andere gehabt, die äh, gleicher, äh, gleicher Ansicht wie ich waren, ähm, die bei uns in der Academy am Start waren und ähm, die haben ebenfalls, äh, sind von diesem Bereich ausgegangen, aber die haben dann praktisch hier unten im niedrigsten Bereich schon ihre Positionen, eröffnet und die sind auf jeden fall dick im plus wir schauen uns einmal kurz an wie so die gewinn section aussieht ich hoffe dass da jeder mit einverstanden ist dass ich das mal so zeige man sieht ja eigentlich nichts großartig anderes außer im profilbild ähm, so also es sieht auf jeden fall interessant aus die jungs und äh, ähm, mädels wir haben auch ein paar mädels dabei ähm, die rasieren hier ordentlich ab ähm, Verluste gab es mit Sicherheit auch, aber so ist das halt eben im Traden. Man kann nicht hier zum Beispiel, man kann nicht immer nur gewinnen, aber wenn man öfter gewinnt als verliert, hat man auf jeden Fall ähm, den richtigen oder beziehungsweise das richtige Vertrauen in seine Setups beziehungsweise weiß, was man tut. So, genug gesabbelt. Ähm, noch einmal möchte ich kurz erwähnen, wenn ihr Interesse habt, der Academy beizutreten und unter anderem auch diese Setups zu sehen, die ähm, von Dennis und mir geschrieben werden, oder auch von einem der anderen ähm, Mitglieder des äh, Academy Teams. Dann könnt ihr gerne mich kontaktieren oder den Dennis. Ähm, am besten über den Crypto Talk äh, bei der Abstimmung teilnehmen und dann kontaktieren wir euch. Und ähm, damit würde ich sagen, sind wir auch beim Anfang schon mal durch und wir starten direkt äh, in die Elliot Wellenzählung. Ähm, <kühm> Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt hier noch nichts vorgecountet. Ja? Ähm, es ist eine ungefähre Schätzung meinerseits. Äh, das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Also das hier ist auf jeden Fall mein Elliot Wellen Count. Der ist schon sehr, sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, seit ungefähr dem, ja, also der hier ist jetzt seit März. Ich habe verschiedene Counts, ich habe davor gecountet. Also ich gehe immer hin und ähm, counte von dem kleinen Timeframe bis hoch zu den größeren Timeframes alles schön durch und ähm, ja man sieht also äh, eindeutig hier dass das was ich hier ähm, ja sage ich jetzt mal predicted habe dass das hier auf jeden Fall äh, definitiv ähm, die richtige Form annimmt ja also äh, um jetzt nicht so sehr in die kleineren Timeframes reinzugehen wir haben hier eine schöne 1 gehabt, dann hier eine 2. Anschließend kam es dann hier zu der 1, 2, 3, 4, 5, zu der 3. Dann haben wir hier wieder eine Korrektur gehabt, die dann praktisch eine A, eine B und eine C gemacht hat. Das war also praktisch eine äh, Flat. Ähm, diese Flat ist dann hier mit einer 1, 2, 3, 4, 5. Beendet worden. Das war dann dementsprechend die komplette Welle B und jetzt sind wir in der Welle C und die Welle C sieht wie folgt aus. Und äh, da können wir jetzt nur mutmaßen, aber die vor, vorerst, äh, das vorerstige Ziel sieht für mich wie folgt aus. Wir kommen hier in diesem Bereich. In diesem Bereich wird es dann interessant, denn hier haben wir die Möglichkeit, alles klar, entweder ist das hier eine A, B, C nach unten und äh, das hier war eine Impulswelle nach oben und gar keine Korrekturwelle das kann natürlich sein dementsprechend würde es dann so aussehen dass wir von diesem bereich hier aus nach oben pumpen würden und dann auch eventuell ein neues alltime high schaffen ähm, da gehe ich aber eher weniger davon aus muss ich halt eben auch ganz ehrlich dazu sagen für mich persönlich sieht es wie folgt aus wir haben hier eine mögliche 1 dann haben wir hier die mögliche 2 und jetzt könnte es hier zum möglichen 3 kommen die mögliche 3 kann ähm, kurz werden, die kann lang werden, sie muss auf jeden Fall länger als das 100er Fibonacci sein. Dadurch, dass das hier aber eine starke Impulswelle zu sein scheint, könnte das hier die 1 der 3 sein und dann kann man sich ausrechnen, dass die 3 wahrscheinlich erst in diesem Bereich hier unten aufhört. Das Ganze würde dann praktisch mit einer weiteren Korrektur nach oben stattfinden. Wir hätten dann meinetwegen die 4 und dann die 5 als Endwelle der C und da habe ich hier schon ein Ziel vor Augen und zwar ist das die 20.000. So, ähm, warum gehe ich davon aus, dass dies passieren wird? Ähm, der übergeordnete Chart macht eigentlich ähm, daher. Wir gehen mal kurz in den BLX-Chart. Ähm, das, das ist jetzt nur äh, mal so eine kleine These meinerseits gewesen und die spreche ich auch jetzt heute kurz mit euch an. Und zwar, wir gehen mal kurz in den Weekly-Timeframe und ähm, dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze vonstatten gehen könnte. Also, wir haben die Möglichkeit, und das ist leider äh, definitiv Fakt, da braucht man auch nicht großartig zu hoffen, dass wir hier, und ähm, da gehe ich mal gerade ne in Mo den ja, Monatschart, ist zu groß, 3 Tageschart, das sollte reichen, alles klar. Ähm, oh, ja, gut, das passt so. Ja, irgendwie so passt es schon. Ich gehe einfach hin und schiebe das hier ein bisschen rüber, so, und das hier machen wir mal kurz... Ja, gut, das muss da bleiben. Gut. Also, alles klar. Ähm, das ist halt immer der Pro das Problem, wenn man das Ganze One-Take aufnimmt. Aber das passt schon. Wir haben hier eine wunderschöne 1, 2. Dann haben wir hier die 3. Dann die 4. Ja. Und dann hier die 5. Und die 5 wäre in dem Fall der Punkt hier. Ja. Und dann haben wir eine A, B, C, A. Das wäre hier. Dann haben wir eine A, B, C. Eine B. Und jetzt haben wir eine mögliche. A, 1, 2, 3, 4, 5 nach unten, C. So, und es ist jetzt wirklich nicht weit hergeholt, dass wir diesen Bereich hier, und Moment, ich blende dafür mal kurz hier ähm, die Dinge aus. Wir gucken uns mal die Richtlinien für eine Running Flat an. Ja? Also, die Welle B korrigiert häufig 101 bis 161,8%. Prozent. Ja? Ähm, gehen wir kurz zurück, gucken wir uns das Ganze an. 161,8 Das passt schon mal. Dann haben wir äh, die Welle C erreicht häufig mindestens 61,8 bis 100 Prozent der Welle A. Das bedeutet also, wir gehen mindestens bis 21.049 10.381 ja? und Maximum wäre praktisch der Bereich hier. Muss man aber gucken, in der Regel ist es das 100% Ziel, müsste man halt eben dann dementsprechend abwarten. Was das Ganze untermauert, wäre der Fall, wenn wir hier dann beispielsweise eine mögliche, ähm, eine mögliche Diagonale haben nach unten, die dann praktisch dementsprechend die Welle 2 beendet, indem das Ganze dann die Welle C wird, ja. Und ähm, ja, das könnte dann dementsprechend dafür sorgen, dass wir dann hier die 2 sehen, dann kommt die 3 nach oben bis keine Ahnung wie viel und dann haben wir nochmal die 5. Das ist die erste Möglichkeit. Jetzt möchte ich euch noch die zweite Möglichkeit zeigen. Und zwar muss ich das hier dafür ausblenden. Bitcoin Count von am Beginn der Zeit. So dann haben wir hier die nächste Möglichkeit. Wir haben hier eine 1, 2, dann haben wir die 3 bis hier oben hin. Ja, gecountet ist das ganze wie folgt. Wir haben eine 1, 2, dann haben wir eine extended Welle 3, die 1 äh, die ABC als 4 und dann wieder eine Welle 5, die dann dementsprechend wirklich extrem ähm, ausgeartet ist in dem Fall. Dann haben wir hier eine ABC, dann hier eine 1, 2, dann jetzt die 3, die 4 wird abgeschlossen mit dem Ziel 17.000 bis 20.000 und von dort aus geht es dann hoch mit Welle 5 zu 264.000 circa. Das wäre so die zweite Version von der ganzen Geschichte. Für mich persönlich, und das ist das Wichtigste. Ähm, Sieht es aber dementsprechend aus, dass wir hier einfach einen sehr, sehr, sehr, sehr immer noch sehr, sehr stark überkauften Markt haben und dass das Ganze, was wir hier, ähm, das Ganze, was wir hier sehen, einfach nichts anderes ist als das, was wir hier gesehen haben. Ja, wir sehen eine Korrektur wieder nach oben, dann erholt sich der Markt wieder ein bisschen und dann geht es wieder weiter nach unten und da ist das Ziel ebenfalls bei 18.000 bis 21.000, 21 sorry. Ob ihr wollt oder nicht, für mich persönlich sehen die nächsten Monate ähm, bzw. auch vielleicht das nächste Jahr relativ bearish aus. Ähm, es gibt zu viele positive Nachrichten, das machen sich die Market Maker auf jeden Fall zu nutzen um dementsprechend ein bisschen für verwirrung zu sorgen und dann halt eben den markt in die richtung zu pumpen oder zu dampen wie sie gerade lust und laune haben aktuell redet jeder davon dass bitcoin auf was weiß ich für ein niveau steigen wird ähm, ich gehe eher davon aus dass wir eine sehr sehr sehr harte korrektur sehen werden ähm, ihr seht meine videos ihr seht was ich predicted habe, wie es also beziehungsweise was zustande gekommen ist, dass es schon wieder gepasst hat, genauso wie es hier gepasst hat. Und für mich sieht es im schlimmsten Fall danach aus, dass wir unter die 10.000er 10 Marke fallen. Ich will jetzt keine tieferen Zahlen nennen, denn das ist ein bisschen utopisch, aber 10.000 ist für mich ein realistisches Ziel. Ich gehe aber auch... Vorsichtig damit um, denn ich finde, dass das 20.000er Level erstmal entscheidend wird, was dort passiert. Ähm, ich würde sagen, das war es jetzt fürs Erste. Ähm, meine nächsten Schritte habe ich hier bewusst in diesem Video nicht mitgeteilt, denn es ist noch zu früh dafür. Die habe ich gerade eben erst bekannt gegeben. Ähm, ihr wisst jetzt, wo meine Ziele sind. Also könnt ihr euch ungefähr ausmalen, ähm, was, äh, was für mich... Ähm, was für mich auf jeden Fall in Frage kommt die, nächste, die nächsten Tage und ja, wenn man ein klein bisschen damit sich beschäftigt, wie ich den Markt analysiere oder wenn man auch in der Academy ist, dann weiß man es auf jeden Fall auch, aber auch außerhalb der Academy kann man ungefähr erahnen, wo jetzt meine nächsten Schritte sind beziehungsweise was mein nächster Schritt war oder ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Anschauen dieses Videos ist zwar jetzt schon zu spät, aber ich hoffe ihr hattet Spaß und ähm, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert das Ganze. Ähm, ich denke, der Content spricht für sich und äh, wenn ihr schon hier seid, schaut auch gerne mal beim Dennis vorbei, unten in der Videobeschreibung ist der Kanal verlinkt. Ähm, solltet ihr Interesse haben an der Academy, wisst ihr Bescheid. Einfach in den Crypto Talk reinkommen und dort uns anschreiben. Beziehungsweise ähm, darum bitten, dass wir euch kontaktieren bezüglich der Academy. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche. Mein Name ist Mr. Sagittario und ähm, ich wünsche euch was. Euer Crypto Sagi. Ciao.